Herzlich willkommen zur vierten Episode von der Prennable Show, heute mit ganz viel E-Commerce und Online-Shop-Themen. Freut euch schon mal und guckt zu. Jim fragt, ich möchte eine Weiterbildung als Online-Marketing-Manager machen. Hast du einen Tipp, wo ich das am besten machen kann? Puh, das ist natürlich eine ähm, ziemlich weite Frage. Im Endeffekt eine Weiterbildung in Deutschland ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, ich denke mit Sicherheit auch so IHK fällt mir direkt ein, was eine ganz gute Adresse ist, ähm, weil gerade viele Betriebe oder Unternehmen wollen natürlich auch ein gewisses Zertifikat bekommen. Aber aus meiner Sicht ähm, gibt es auch viele IHK-Online-Marketing-Manager, denen einfach auch viel Erfahrung fehlt. Also ähm, eine Weiterbildung ist am allerbesten, wenn du das äh, durch ein eigenes Projekt irgendwie vorantreiben kannst. Also auch jeder Arbeitgeber, jeder clevere Arbeitgeber wird einfach sich auch angucken, was hast du denn in deiner Freizeit noch gemacht? Hast du einen IHK-Lehrgang natürlich besucht oder hast du vielleicht irgendeinen eigenen YouTube-Kanal aufgebaut bis zu, keine Ahnung, 10.000 Abonnenten oder hast du einen Instagram-Account aufgebaut, der einfach so viel Reichweite erzeugt oder einen E-Commerce-Shop aufgebaut, der einfach eine gewisse ähm, Umsatzzahl bringt. Das ist natürlich, glaube ich, ein sehr sehr äh, gutes Indiz auch dafür, für zukünftige Arbeitgeber, dass sie ähm, Interesse an dir haben. Ansonsten fällt mir auch noch ein, also IHK-Weiterbildung äh, kosten relativ viel Geld meines Wissens nach, je nachdem in welcher Situation du dich befindest, kann das natürlich auch äh, das Arbeitsamt oder äh, Agentur für Arbeit äh, übernehmen. Ansonsten ähm, gibt es auch eine ziemlich gute Weiterbildung ähm, direkt von äh, oder mit Zusammenarbeit mit Google. Die heißen sowas irgendwie äh, Squared oder sowas. Ich schreibe das auf jeden Fall auch nochmal in die Kommentare rein. Ziemlich interessant, kostet auch leider eine Stange Geld, aber ist einfach auch mit Google entwickelt worden und ähm, gilt so auch mehr oder weniger als Gütesiegel. Als drittes äh, fällt mir auch noch ähm, die BBS Akademie ein, verlinke ich auch ganz gerne unten nochmal. Die bilden auch sehr, sehr viele ähm, oder haben einfach auch eine hohe Reputation, was Weiterbildung angeht und bieten auch viele ähm, oder haben viele Leute aus der Praxis dann, die äh, das unterrichten und einfach auch beispiele geben können und dir auch super weiterhelfen können also schau dir die sachen einfach mal an und ansonsten schau auch ganz viel äh, auf youtube nach also wenn du da einfach wie gesagt ein eigenes projekt hast das du antreiben kannst äh, und selbst auf probleme stößt hast du natürlich die möglichkeit dann äh, kostenlos dir total viel wissen anzueignen ähm, ansonsten ihk diese Zusammenarbeit mit Google Online Ausbildung oder die WBS Akademie würde ich dir direkt mal so empfehlen. Frage Nummer zwei von Wolfgang. Wie binde ich das Google Analytics E-Commerce Tracking in meinen Shop ein? Wolfgang, danke für die Frage. Es kommt jetzt natürlich ganz darauf an, welches Shopsystem du hast. Benutzt du ein relativ simples WooCommerce System oder Shopify oder Presta Shop? Das kommt je nachdem drauf an. Also, da gibt es je nach ähm, Shop-System am besten ähm, eine Dokumentation, wo du das einfach mal anschauen kannst. Ähm, wenn du mir noch eine Mitteilung unter dem YouTube-Video gibst, in welchem Shop du äh, dein E-Commerce-Tracking oder dein erweitertes äh, E-Commerce-Tracking am besten integrieren willst, kann ich dir da nochmal ähm, dich direkt darauf hinweisen. Ich weiß es auf jeden Fall, bei WooCommerce ist es relativ einfach über ein Plugin lösbar auch. Ich glaube, das ist Duracell Tommy's Tag Manager Plugin. Und dann kannst du über den Google Tag Manager wiederum dieses erweiterte E-Commerce Tracking, was eigentlich Pflicht ist, also da gibt es bei Google Analytics ja auch zwei Wege von E-Commerce Tracking, solltest du dich auf jeden Fall für das Erweiterte entscheiden, weil du damit einfach auch zukunftsorientierter aufgestellt bist. Und eben auch noch mal weiter Angaben hast, wie beispielsweise die ähm, Produktlistenübersicht, also welche Produktkategorien Kategorien werden am meisten angeguckt, wie tief ist denn der Besucher vielleicht auch in dein, ähm, in dein Funnel eingestiegen, bis er dann vielleicht gekauft hat. Also da siehst du einfach eben auch noch mal mehr Stellschrauben, an denen du dann justieren kannst als bei einem normalen E-Commerce Tracking. Ähm, und ansonsten. Was auch eine gute Möglichkeit ist, wenn du da technisch nicht weiterkommst, schau einfach mal auf der Plattform Fiverr nach beispielsweise. Die gibt es mehr und mehr auch in Deutschland und da findest du super viele Freelancer, super viele Freiberufler, die sehr spezialisiert auf verschiedene Shopsysteme dir vielleicht weiterhelfen können. Also das verlinke ich auch ganz gerne unten nochmal, sodass du da nachschauen kannst, je nachdem. Was für ein Shopsystem du einfach nutzt. Also gib da einfach Shopsystem plus E-Commerce Tracking ein. Und ähm, da werden dir mit Sicherheit dann Leute von der ganzen Welt angeboten. Ähm, und wenn du Englisch gut sprichst, wäre das auf jeden Fall eine ganz gute Plattform oder Möglichkeit. Läuft alles auch über Chat ab. Also du hast da super viele Möglichkeiten, ähm, dich da reinzufuchsen und da einfach auch ähm, ja, Hilfe zu bekommen für einen sehr, sehr kleinen Preis. Wenn dich das auch nicht weiterbringt, dann frag einfach mal ähm, bei dir in der Umgebung eine Agentur genau für dieses Problem an, ähm, sodass die dann einfach genau wissen, hey, okay, ähm, wir können dir weiterhelfen oder nicht. Je nachdem, was für ein Shopsystem, wie du gesagt hast, haben die vielleicht schon Erfahrung. Ähm, meiner Meinung nach ist es aber mit allen gängigen Systemen, ähm, die so im Umgang im Umkreis sind, die jetzt nicht custom gebaut wurden, relativ einfach und da brauchst du jetzt auch nicht unbedingt äh, einen teuren Entwickler dazu oder so. Also check am besten einfach mal erstmal die Dokumentation, was für ein Shopsystem nutzt du. Gibt es da vielleicht irgendwie eine Erweiterung oder äh, jemanden auf Fiverr, der dir helfen kann für dein spezielles E-Commerce-System. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Frage Nummer 3 von Ingmar. Wer ist ein Marktführer im Bereich E-Commerce? Das Thema O. Oh, ja, passend ähm, zum E-Commerce Tracking. Äh, und das ist auch eine, eine gute Möglichkeit, einfach um nochmal mit so das Thema Online-Shopping, E-Commerce äh, aufzurollen. Ich höre halt immer wieder, ja, wo sollen wir denn starten mit E-Commerce? Wir wollen jetzt der größte, der größte Shop für irgendeine Kategorie, für Seifen, für Textil oder sowas sein oder für irgendein anderes Nischenprodukt. Und das wird immer schwieriger natürlich, weil Amazon sich natürlich alle Produktkategorien mehr und mehr tummeln und der Riese Amazon natürlich auch da als E-Commerce Herrscher über, über alle Kategorien so die Hand drauf hat. Ähm, E-Commerce-Systeme sind auch, sind wie ein Blumenstrauß, super umfangreich. Ähm, mit der größten Marktführer, also gemessen an ähm, vielleicht die, den Einsatz, ist auf jeden Fall WooCommerce. Also die Erweiterung von WordPress ist, ich muss es mal raussuchen, aber mit Abstand einfach am meisten eingesetzt weil eben auch relativ einfach nutzbar. Und ähm, ich erinnere mich gerade noch an äh, eine ziemlich gute äh, Zusammensetzung von äh, dem Blog Canonicalized. Sehr, sehr guter Blog. Äh, verlinke ich auch mal unten. Und ich schaue euch das vielleicht am besten auch mal direkt äh, nach. Also hier starten wir jetzt wieder. Es war nicht Canonicalized, sondern hier eine andere ähm, ziemlich gute Grafik, zeigt hier eben die Verteilung und ähm, genau, also sehr, sehr granular natürlich, aber 2017 waren die beliebtesten Plattformen, ich lese mal ganz kurz vor, WooCommerce, Magento an Platz 2 ohne auf Platz 3 Shopify mit noch 8% ähm, und danach wird es halt immer, immer granularer. Das ist jetzt natürlich auch immer eine Frage, wie teilt sich das auf? Also ist es nach Installation oder ist es nach Umsatz? Ähm, je nachdem, also ähm, WooCommerce ist mit Sicherheit ein ganz guter, einfacher Einstieg, um sich zu öffnen, ähm, in der ganzen Welt und deine Produkte online verfügbar zu machen. Ähm, das kostet auch nicht viel Geld, du brauchst nur ein Hosting, ein Domain, schon kann es losgehen. Du zahlst aber auch keine Lizenzgebühren, was gerade am Anfang total wichtig ist. Und hast eigentlich nur die monatlichen Kosten von dann nur Hosting und Domain, was ich sag mal zwischen 5 und 15 Euro liegen kann. Ähm, ansonsten kannst du damit dann starten und auch dann schon mal andere äh, Marktplätze mit bedienen. Also in dem Fall, lieber Ingmar, würde ich dir auf jeden Fall erstmal WooCommerce empfehlen, ähm, so als Einstieg. Aber überleg dir einfach auch, was willst du verkaufen, ähm, warum sollen die Leute bei dir einkaufen und bietet es sich vielleicht auch nicht eher an, über vielleicht bestehende Plattformen wie Etsy, Amazon natürlich, Ebay oder jetzt auch ganz neu in Deutschland nach Davanda gibt es ja auch eine kleine Plattform, ich muss die nochmal unten verlinken, sehr interessant, um einfach auch so im deutschen sprachigen Raum mehr Fuß zu fassen und deren Systeme schon nutzen, weil da gibt es natürlich sehr, sehr viele Kunden auch schon sehr, sehr viele Leute und du wirst das Problem haben, lieber Ingmar, dass du dann erstmal ganz viele Leute auf deinen Shop drauf aufmerksam machen musst und das unterschätzen leider super viele, dass wenn die dann erstmal sich geöffnet haben und was aufgebaut haben, dass die einfach auch noch Leute reinbringen müssen und ähm, sich dem ganzen Thema Online-Marketing und Aufmerksamkeit, Auffindbarkeit und so weiter auch noch stellen müssen und das sind Baustellen, die sehr sehr schnell ähm, zur Überforderung führen können und je nachdem wie viel Budget oder wie viel ähm, auch äh, Geduld du dabei hast, das ist ein ganz wichtiges Thema, äh, wird es dich vielleicht glücklich machen oder auch nicht. Also guck erstmal, hast du vielleicht eine bestehende Plattform die du nutzen kannst für deine Nische, für deine Produktgruppe oder äh, willst du direkt wirklich was eigenes aufbauen und wenn, dann ähm, würde ich dir auf jeden Fall erstmal was Simples empfehlen, ähm, wie WooCommerce oder Shopify. Das waren jetzt eigentlich soweit die drei Fragen, die reingekommen sind, die wir heute beantwortet haben. Wenn du deine Frage stellen willst oder auch irgendwas ähm, überlegst aufzubauen oder im Online-Marketing weiterzukommen, schreib mir deine Fragen mit dem Hashtag Flausch mit Paul, egal ob auf Instagram, Twitter, Facebook, wir haben überall unsere Ohren und hören genau zu, wenn du diesen Hashtag äh, rausfallen lässt. Wir sehen uns wieder nächstes Mal und vielen Dank fürs Zuschauen.